Hallo, grüße euch, ich bin der Philipp aus Wien. Ich bin hier Masterstudent am VfL Campus. Besonders gefällt mir hier die Praxisnähe, die vor allem durch die Location hier in der Volkswagen Arena unterstrichen wird. Weiters für mich super ist, dass es sich hier bei meinem Blogstudium handelt und damit für mich ähm, perfekt vereinbar auch mit dem Beruf. Und natürlich mein persönliches Highlight sind hier die Pausen, wo ich hier FIFA zocken kann mit einem der, der VfL ähm, FIFA-Profis, mit Benedikt oder Timo. Und ich kann dieses Studium hier noch wärmstens weiterempfehlen.